willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um Aktivitätsabschluss. Wie funktioniert die Aktivierung des Aktivitätsabschluss? Gehen Sie in die Einstellung Ihres jeweiligen Materials. Hier finden Sie das Feld Aktivitätsabschluss. Legen Sie fest, wie der Abschluss des Arbeitsmaterials oder der Aktivität festgelegt wird. Mögliche Optionen sind Abschluss wird nicht angezeigt. In diesem Fall wird die Funktionalität Aktivitätsabschluss für das Arbeitsmaterial oder die Aktivität nicht aktiviert und nicht genutzt. Dies ist insbesondere bei Textfeldern sinnvoll, die lediglich die Übersicht ihres Kurses steigern sollen. Abschluss wird manuell markiert. Der Abschluss eines Arbeitsmaterials oder einer Aktivität wird vom Lernenden manuell markiert. Achtung, Teilnehmende können den Abschluss anklicken, ohne beispielsweise die Aktivität erledigt oder das Material auch nur aufgerufen zu haben. Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Wenn Sie diese Option wählen, dann können Sie die Bedingungen konfigurieren, wann die Aktivität automatisch als abgeschlossen markiert wird. Bei den unterschiedlichen Arbeitsmaterialien und Aktivitäten sieht ein Aktivitätsabschluss immer unterschiedlich aus. Sie selbst müssen entscheiden, wann Sie die Aktivität als abgeschlossen empfinden. Bei einem Test kann es sinnvoll sein, die Aktivität dann als abgeschlossen zu sehen, wenn der Test bestanden wurde. Sie möchten diese Einstellung nicht für jedes Material einzeln vornehmen? Klicken Sie auf das Video Kursabschluss aktivieren, um zu erfahren, wie Sie einen standardmäßigen Abschluss für Aktivitäten aktivieren. Achtung, sobald mindestens eine Person Ihrer Teilnehmenden die Aktivitäten abgeschlossen hat, wird die Änderung des Aktivitätsabschlusses gesperrt. Dies verhindert, dass es zu Verwirrung kommt. Möchten Sie die Bedingungen für den Aktivitätsabschluss trotzdem ändern, klicken Sie einfach auf Abschlussbedingungen freigeben. Wenn Sie in Ihren Tools unter Aktivitätsabschluss einen Abschlusstermin aktivieren, wird dieser Termin im Block Zeitleiste im Dashboard angezeigt. Die Lernenden gelangen dann beim Einloggen direkt auf die zu erledigende Aufgabe.